Mm. Potrzebuję nieco, co serimuje na funkcja Uderzyło do głowy? To neni ono W stare dobre chwili ludzie prosto dawali lożne obieścianie i pokupali głosy Wybory szkolne to nie jest byle co Przyjdźcie, a zabawimy się jak nie wiem co Straszliwe, Bzdury. Aber wenn du so wziąćst, dann würde so Jetzt hör mir mal gut zu, du wirst mir diese Wahl nicht durch irgendwelche idiotischen Streiche versauen, kapiert? Dziecinne numery? Ja? Dobrze, a dich nicht mehr so na in der i im Beswarteck. Wenn du mir in die Quere kommst, zerquetsche ich dich wie den unbedeutenden kleinen Wurm, der du ja auch bist. Hast du verstanden, Schwachkopf? Tak twierdzisz? Nein, ich weiß es sogar. Uu, popatrz, wie ich sie Du hirnloser Chaot! Bez svátek? Začátek. To je rým? Začnu tím.